Ja wenn dann, wenn dann machen wir das richtig. Ja guck mal, wir stehen ja jetzt hier schon alle im Kreis, sind jetzt hier ähm, auf, a, auf der Gamescom 2016 angekommen. Haben auch schon so ein bisschen mal vorgeplant. Moritz ist da, der Maid ist da, der Bernd ist da, ich bin da, der Dennis. Und ähm, ja, wollen wir so also ein bisschen die Spielehersteller ähm, als Publisher und äh, beziehungsweise die Developer und die Publisher mal ein bisschen interviewen zu einigen Themen, die natürlich uns als Piraten auf den Lippen liegen, aber auch eben, was, den, was die Spiele, Publisher und auch Hersteller eigentlich auf dem Herzen haben, was irgendwie die Politik oder wo man vielleicht auch die Rolle von den Piraten sehen könnte, was man alles verändern könnte, um irgendwie das Leben für die Publisher und Hersteller angenehmer zu machen, was Vertriebswege anbelangt oder so, aber auch eben wie die Gaming-Community mittlerweile vielleicht sich ein bisschen verändert hat. Ja, und damit ziehen wir jetzt mal los. Mit einer wunderschönen, jetzt machen wir immer hier alles schwindelig, mit einer wunderschönen 360-Grad-Kamera. Ich drehe jetzt diese Kamera und äh, vielleicht seid ihr mitgedreht. Gut. Dann, ähm, du brauchst nicht drehen, das, das weiß machen, ich, ich. Das, cool. das weiß ich, dass sie nicht gedreht werden muss. Ich habe das jetzt mal so ganz old gemacht. So, wir machen jetzt einen Rundgang, damit die, die nicht kommen, auch mal sehen, wie es hier aussieht. Korrekt. Gut. Halle 9. 8, 8, 8. 8:1. Ja. Ja, sind wir mal gespannt. Also, man sieht vielleicht schon, äh, das ist ja jetzt hier total. Also, wir, wir sind ja hier von moderner Scheiß, das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, mit unserer Kamera. Und man sieht, wenn man jetzt ein bisschen zu meiner Rechten guckt, ein äh, altertümliches, ich weiß es nicht, ist es eine Motorkutsche? Auf jeden Fall ein großes Merchandise äh, von, von Dishonored 2. Und da. Ja, zu meiner Rechten, jetzt, jetzt selber drehe ich mich jetzt auch mal und das sieht man jetzt in meinem Rücken und ich nehme einfach an, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ist das, ist das eine Motorkutsche oder ein Auto? Das ist doch kein Automobil. Ich würde doch sagen, dass es das ein Automobil ist. Okay, also der Bernd meint, das ist dann so, dann vertraue ich ihm Aber halt. ich bin auch kein Fachmann. Als das gebaut worden ist, da war mein Vater noch nicht geboren. <lacht> Du hörst nicht zu den jüngsten von uns das stimmt aber dann machen wir jetzt ein schönes foto von und stellen wir es einfach so jetzt äh, 8.1 man hört dich schon äh, wird, wird, wird gerade unglaublich laut wir müssen uns mal ein dass die tür hier nicht zufällt. so ich hoffe man versteht das hier noch alles also ich laufe hier mit einem extra mikro auf rum. Ähm, Nur wie weit soll ich die kamera eigentlich von mir entfernt halten wenn du das jetzt ja, ein, bisschen tiefer, ein, bisschen tiefer, ein bisschen tiefer wenn du das jetzt vier Stunden machst, bist du gut. Gut, dann habe ich, ich habe ja sehr muskulöse Arme, das sieht man mir zwar nicht an. Ähm, ich habe auch sehr viel Ausdauer, das sieht man mir auch nicht an. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Und auf jeden Fall, ah, wir sind jetzt hier, wir stehen hier 8-1 äh, vor dem, äh, vor dem äh, zwei Ständen von äh, Bethesda als auch im Wargaming. Und, äh, ja, Dishonored wird hier schon gerade, also Dishonored 2 wird hier schon gerade sehr, sehr lautstark präsentiert. Entschuldigung, ich, ha ich halte die Kamera natürlich mal, wenn wir drehen, dann gucken wir in die Decke. Das <lacht> <lacht> ist zwar auch eine schöne Decke, ne? so sage ich mal, ich so schnell, aber ich bin allgemein nicht. So, es äh, klingt tatsächlich total interessant. Äh, obwohl heute nur das Fachpersonal, äh, Fachpersonal äh, Fachbesucher, äh, Fachbesucher als auch im Presse da ist, Natürlich wir, ähm, ist, ist das hier schon relativ voll. Also ich als als äh, regulärer CeBIT-Gänger, als auch äh, Funkausstellungsgänger, finde das hier schon tatsächlich gut gefüllt und man darf gespannt sein, wie das hier morgen aussehen wird. Ich gehe davon aus, dass das hier mit langen Warteschlangen verbunden ist. Und ähm, naja, was sehe ich denn hier alles so? Äh, den Farming Simulator, also einen Landwirtschaftssimulator, gab es gerade im Hintergrund bei mir. Als auch eben von Wargaming. Und ja, der gute Mann von Bass Hester spricht auch schon den, den Moritz an. Was er irgendwie gerade. Achso, ja, wir werden auch schon eingeladen. Und wir sollen uns das mal angucken. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir waren vorhin ähm, bei Dishonored, durften wir uns die Präsentation angucken, beziehungsweise auch Prey 2, äh Prey, ich sagen wir Prey 2, Prey, der Reboot, und es war so laut da drin, dass man nichts von diesem Erlebnis mitbekommen hat. Es, es hat alles kaputt gemacht, wirklich Kritik, Kritik an Bethesda, äh, Leute, die Präsentation ist so in die Hose gegangen, ansonsten, äh, fand ich jetzt äh, Prey eher so wie Bioshock, also hatte nichts mehr vom, vom Original Prey äh, zu tun, was ich sehr schade finde, weil das war echt ein ausgefallenes und besonderes Spielkonzept. Und das ist jetzt eher so ein bisschen wie Bioshock, äh, Bioshock 1 möchte man sagen, auch von der Atmosphäre her, von dem Grafikstil her, äh, das Honored machte den Eindruck für den ersten Teil, aber ähm, ja, kann ich jetzt fast gar nicht beurteilen. Also viel mehr oder viel was anderes von Atmosphäre her, vom Setting her, als im ersten Gameplay-Trailer, ge der gezeigt wurde, hat man jetzt auch nicht gesehen. Fand ich schade. Ähm, Wird sich zeigen, also muss ich, muss ich jetzt so gestehen, dass ich keine, keine, ja okay, muss ich haben Empfehlung aussprechen würde. Also für mich sind das jetzt nicht beide Titel, die ich irgendwie zum Vollpreis kaufen würde. Ja. So, jetzt habe ich mal übernommen, weil ich habe gerade was entdeckt, was mir gefällt. Und zwar kommt Gwent, das Kartenspiel von Witcher 3, jetzt auch als Multiplayer raus. Mir ist gerade gesagt worden, es ist free to play. Ähm es ist ein bisschen komplizierter als im äh, Computerspiel, zusätzliche Regeln, zusätzliche Einheiten. Mir ist gerade gesagt worden, dass es zum Beispiel je nach äh, Gruppe, die man spielt, äh, verschiedene Extrafähigkeiten gibt. Zum Beispiel werden ein Held auf dem Friedhof landet, man nimmt ihn wieder hoch, kommt der stärker wieder, entwickelt sich also. Oder es gibt Karten, die... Ähm, wenn man sie spielt, in einer Runde liegen Goldkarten werden, dann werden sie ja nicht vom Wetter beeinflusst. Also es ist ein bisschen aufgepimpt worden, dass es strategisch ein bisschen schwieriger ist und dass man mehr zu tun hat. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, es ist Free-to-Play. Man muss hier aber die Kartendecks kaufen und bestimmte Power-Ups, also halt auch wieder äh, Pay-Content. Und da muss man einfach gucken, wie es wird. Es soll in die Beta gehen im Oktober. Ich bin gespannt drauf, ich werde es mal ausprobieren. Ich bin aber auch wie so ein Wahnsinniger durch Witcher drei und habe jeden zum Grand-Spiel rausgefordert. Wenn ihr auch so drauf habt, ist es vielleicht auch was für euch. Na, wir gehen mal weiter. Ja, wir sind jetzt in den heiligen Hallen quasi des, ja, des Pressebereichs. Ähm, vielleicht sieht man das ein bisschen, ihr können mal ein bisschen schwenken, das ist ja das praktische, da hinten sehen wir Warner Bros. Games, äh, Nintendo, Deep Silver ist hier vorne mitten im Stand, hinter mir äh, seht ihr Ubisoft und hier kommt man tatsächlich nur rein, wenn man einen Termin hat. Und ähm, ja, und wenn man vielleicht auch ein paar Kontakte eben hat, also nur mit so einem, auch so einem wundervollen Presseausweis. Äh, das zeigen wir jetzt hier mal gerade ein bisschen, damit ihr auch seht, wie das hier aussieht. Und leider sieht man eben, ich gucke gerade selber so ein bisschen rum, äh, nur so, so, so weiße Wände, wo das dann eben draufsteht. Also hier will das denn jetzt alles auf seriös gemacht werden. Äh, nicht mehr mit lauten Lautsprechern und äh, Effekthascherei, sondern hier ist es dann tatsächlich trocken. Und ähm, nüchtern. Naja, ähm, das müsste jetzt Halle 10 sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ähm, ja, hoffen jetzt auch, ähm, dass wir jetzt bei Ubisoft, äh, die ja hinter mir waren, jetzt zu meiner Rechten, ihr könnt ja alle schwenken, wir sind ja so technisch hier, ähm, äh, dass wir jetzt bei Ubisoft ein paar Fragen stellen können. Ja, wir sind jetzt in Halle, Halle 10, da... Gibt es ein bisschen Hardware, beziehungsweise eigentlich sehr viel Hardware zu gucken? Zum Beispiel Samsung hatte ähm, das Galaxy Note 7 ausgestellt, aber auch ein paar Monitore und sehr viel Virtual Reality. Ähm, dann haben wir noch einen äh, deutschen Hersteller gefunden, der diese Cardboard-Dinge ähm, baut, also wo man auch so ein Smartphone reinlegen kann. Und jetzt zu meiner rechten, dreht euch mal alle. Ähm, da könnt ihr jetzt die Bundeswehr anschauen. Wir haben dazu auch ein paar Videos schon in der Vergangenheit gemacht. Und, äh was wir zum Beispiel davon halten, dass die Bundeswehr jetzt hier auf der Gamescom ausstellt oder ausstellen darf. Und tatsächlich sehr interessant, in Anführungszeichen, ist der Spruch: ähm, Ja, der Like-Button wird keinen Terror bekämpfen, so nach dem Motto. Also hier ist jetzt alles darauf ausgelegt, die digitalen Streitkräfte der Bundeswehr zu, zu unterstützen. Und dementsprechend hat die Bundeswehr auch gerade richtig, richtig aufgefahren. Ähm, wie soll man sagen, also vielleicht hat man das vorhin gesehen, ihr könnt äh, ein bisschen euch drehen. Äh, man sieht einiges an, an Gerät, das hier steht, einiges an Sprüchen, die sie hier gemacht haben. Und naja, ist jetzt nicht unbedingt, also man geht hier sehr, wie sagte man, auf Seelenfang. Und naja, äh, dann ist da hinten noch YouTube Gaming, äh, dreht euch mal um, da gehe ich jetzt mal gleich vorbei, äh, also jetzt vor mir und das ist, äh, YouTube Gaming ist heute in Deutschland gestartet, was äh, hier gezeigt wird, ist eigentlich nur ein paar YouTuber, beziehungsweise morgen werden die gezeigt, ein paar YouTuber, die da äh, ein bisschen Spiele, zum Beispiel, also ein bisschen Spiele-Streaming machen, das ist jetzt der Konkurrent zu Twitch. Warum die jetzt besser sind als Twitch, das konnten sie tatsächlich nicht sagen. Und da sollte man sich doch irgendwie anderweitig informieren. Finde ich interessant. Äh, müssen wir mal schauen. Kann ich jetzt nämlich auch nicht aus dem FF sagen, warum die jetzt besser sind als Twitch oder besser sein sollen als Twitch. Ähm, aber das ist jetzt eben eines dieser weiteren Monetarisierungsangebote von YouTube. Ähnliches wie äh, YouTube Red zum Beispiel. Naja, jetzt rede ich noch mal ein bisschen zu meiner Linken. Da seht ihr jetzt noch, was die Bundeswehr aufgefahren hat. Sie bewegen auch gerade Dinge. Und ähm, ja, ansonsten ist die Halle hier sehr laut, aber hat eigentlich gefallen. Sehr übersichtlich und geräumig. Ja auch hier jetzt, also diesmal muss ich glaube ich sehr nah an den Mund halten, ähm, weil das echt laut ist. Und ja auch hier wieder eine Halle, ähnlich wie in Halle 10, wo sehr viel Hardware gezeigt wurde. Also wir haben jetzt im Hintergrund Gigabyte hat man gesehen. Jetzt ist es zu meiner Rechten. Ihr könnt ja alle drehen. Also ja. und wenn ihr jetzt hinter mir im Rücken seht, das ist äh, Rocket Beans TV. Mal kurz so eine Erklärung. Also da bin ich, bin ich irgendwie. Ich finde das ziemlich cool, muss ich gestehen. Also Rocket Beans TV. Äh, das ist aus ähm, die senden quasi 24 Stunden auf Twitter. Die haben einen Fernsehsender, wenn man so will, im Umgangssprachlichen, der auf Twitch sendet. Also 24 Stunden einfach Programm hat. Bestehen aus, also jetzt, jetzt sieht man da... Äh Simon Kretschmer ist zum Beispiel da. Das sind alles so alte Giga-Moderatoren. Das finde ich ziemlich cool, dass sie noch im Business geblieben sind. Also wirklich Respekt dafür. Hier mal ein bisschen rum, dann sieht man das dann auch äh, mal. Also die Rocket Beans, ziemlich coole Sache. Was sie auch so machen, ähm, sehr abwechslungsreich. Haben vielleicht ein bisschen, ein bisschen aus Giga äh, beibehalten. Äh, dann ihre Game One-Zeit. Das war dann auch eine ziemlich coole Phase. Und. Äh, ja, machen jetzt quasi mit unterschiedlichen Studios, jetzt hier auf der Gamescom natürlich nur mit einem, ähm, machen die dann Programm. Und das auch mit einer ziemlich sehr hohen Qualität. Ähm, ansonsten, ja, man sieht jetzt, äh, gucke ich nach... Wenn man nach vorne guckt, dreht euch einmal, da seht ihr dann Sennheiser, ähm, eine Firma, wie, wie war die noch? Mifcom, ich glaube, das ist ein deutscher Hersteller, weiß ich gar nicht so genau. Es sind auf jeden Fall Supplier, ähm, auch mit Hardware. Sehr viel, also sehr viel Hardware ausgestellt, unterschiedlichste Gehäuse, unterschiedlichster Hersteller, alles äh, auf High-End Gaming gemacht. High-End Gaming. Also sehr viel Bling-Bling, der Arbeitsspeicher, der leuchtet, ein Prozessorkühler, der irgendwie blinkt. Ähm, nicht ganz so mein Geschmack, aber ähm, hat, ja, hat ja alles irgendwie so seinen Markt, sonst gäbe es das ja nicht. Ne? Ähm, ansonsten hatten wir hier noch ein bisschen Playstation VR, konnte man hier auch ausprobieren. Ganz interessante Sache, äh, die HTC Vive gab es hier auch. Und ja, im Endeffekt ist hier ein bisschen getöse, bisschen laut wieder, aber... Ich glaube, ja, eine ziemlich abwechslungsreiche Halle, wenn man ein bisschen auf Hardware steht. Ja, ja ein bisschen sieht man es mir vielleicht an. Ähm, der erste Tag ist rum. Jetzt stehe ich auch wundervoll in der Sonne, deswegen ich sehr stark blinzeln muss. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen. Ähm, und äh, ja, wir haben heute ein paar Termine gemacht äh, für, für Interviews. Der, wir haben uns die Hallen, die Hersteller als solches angeschaut, natürlich auch im eigenen Interesse, da muss man ganz ehrlich sein. Ähm, selber ein paar Spiele angeschaut, wenn man, wenn man den Presse aus dann jetzt schon hat. Die großen Erwartungen waren natürlich irgendwie, dass man mit das Honor ein bisschen was schauen konnte, dass man Frame ein bisschen schauen konnte. Muss ich aber auch gestehen, das hatte ich an einem anderen Video schon gesagt, dass, beziehungsweise in einem anderen Abschnitt gesagt, dass die dass das Online ein bisschen enttäuscht hat und äh, Prey irgendwie was ganz anderes geworden ist oder ganz anderes wird, als dass ich, dass ich mir dann dachte. Ja, jetzt lassen wir das hier alles noch ausklingen. Das geht noch, ich glaube eine Stunde von jetzt an. Und, aber es, wie man sieht hinter mir alles schon sieht, äh, die Leute bewegen sich äh, gen Ausgang. Und ähm, ist fertig. Die, die Füße sind gerädert, äh, die Augen fallen irgendwie zu von der Messeluft. Äh, viel gegessen hat man nicht, viel getrunken habe ich jetzt nicht und dementsprechend fertig. Aber morgen geht's weiter. Äh, morgen dann mit äh, allen Leuten, die hier hinkommen wollen. Es ist also free for all. Und ähm, dann dürfte hier das etwas sehr viel voller sein. Also wenn ich mich da an die anderen Zeiten anderen Gamescoms erinnere, dann sieht man, dass die Gaming-Community riesig geworden ist, dass die Zielgruppe riesig geworden ist und dass das Gaming eigentlich mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Und so viele Leute, wie das hier sehen wollen, ist das ein Massen nicht, kein, kein Massenphänomen mehr, sondern das ist unsere Gesellschaft.